Hallo und herzlich willkommen. Worum geht's hier? Es geht darum, dass Finalet keine für sich allein stehende Anwendung ist, sondern eine Plattform, die mit anderen Anwendungen integriert wird, um Dokumenten und Daten zu teilen. Oft müssen diese noch synchronisiert, konvertiert und validiert werden. Automation ermöglicht, diese ansonsten fehleranfälligen Tätigkeiten sorgenfrei zu erledigen. Und durch Nutzung einer Standardlösung statt einer eigenen Entwicklung soll auch Implementierung und Betrieb der Integration sorgenfrei erfolgen. Was sind die typischen Herausforderungen, wenn es um die Integration von Filenet in die bestehende IT-Landschaft geht? Natürlich müssen Dokumente erstmal importiert werden, sei es einmalig bei der Ablösung eines anderen Archivsystems oder regelmäßig zum Import neuer Dokumente, zum Beispiel aus Scansystemen. Daten sollten synchronisiert und validiert werden, sodass sie nur in einem System erfasst werden müssen. Und wiederkehrende Tätigkeiten, wie die Erstellung und Verteilung von Reports oder die Überwachung von Terminfristen, müssen natürlich automatisiert werden. Typische Anwendungsbeispiele sind die Integration mit SAP oder Salesforce. Wenn zum Beispiel in SAP ein neuer Kunde angelegt wird, soll auch gleich die dazu passende Akte in Filenet angelegt werden, aber nicht von Hand. Imports sprechen für sich selbst. Oft müssen Dokumente jedoch in ein anderes Format konvertiert und die Metadaten validiert werden. Einfache Automationen können regelbasiert durchgeführt werden, ohne extra Workflows in einem Workflow-System anzulegen. Ein gutes Beispiel ist die regelmäßige Erstellung von Reports mit Dokumenten, die zur DSGVO-konformen Löschung anstehen. Eine Funktion, die auch in unserer Zenit Retention Solution genutzt wird. Aber wie lässt sich so etwas einfach und pragmatisch umsetzen? Die Antwort auf diese Herausforderung ist der Zenit Service Manager, eine Automationslösung für Hintergrunddienste für FileNet P8 und Image Manager. Die wichtigsten Funktionen sind die bidirektionale Integration von FileNet mit und eigenentwickelten Anwendungen, Import, Konvertierung und Validierung von Daten und Dokumenten, zum Beispiel beim regelmäßigen Import oder bei Migrationen. Synchronisierung und Validierung von Daten, zum Beispiel Indizes in SAP oder Salesforce. Die flexible Abarbeitung von Prozessen, inklusive Teilen und Zusammenführung von Prozessen und eine regelbasierte Automation wiederkehrender Aktivitäten. Der Zenet Service Manager unterstützt offene Standards und beinhaltet bereits mehr als 200 fertige Konnektoren für weit verbreitete Anwendungen und Protokolle und der Service Manager unterstützt Enterprise Integration Patterns für contentbasiertes Routing. Dokumente und ihre Eigenschaften können mit einem Index-File importiert werden, zum Beispiel im CSV- oder IBM-Badget-Format. Nach dem Import können die Dokumente Ordnern zugeordnet werden. Erfolgt der Import der Dokumente aus Filesystemen, können Sie auch die Ordnerstruktur importieren. Im Filesystem werden die Dokumente dann durch Links ersetzt, was Speicherkosten spart. Beim Import von Word-Dokumenten kann der Zined Service Manager diese in Zusammenarbeit mit dem LeVigo grid server auch automatisch in PDF konvertieren. Die so erzeugten PDF-Dokumente werden dann als neue Version des Word-Dokuments eingecheckt. Welche Word-Dokumente konvertiert werden sollen, kann über konfigurierbare Suchen definiert werden. Events in Final P8 können automatische Benachrichtigungen via E-Mail auslösen zum Beispiel um den Benutzer über neu anstehende Aufgaben zu informieren. Für die Nachrichten können Vorlagen verwendet werden. Der Syned Service Manager kann sowohl einfache als auch komplexe Prozesse automatisieren, inklusive teilen und zusammenführen. Die Ausführung kann dabei parallel oder sequenziell erfolgen, sowohl synchron als auch asynchron. Das stellt eine hohe Performance sicher. Dank der Unterstützung der Enterprise Integration Patterns ermöglicht der Service Manager auch contentbasiertes Routing. Der Service Manager kann zudem einfach in serviceorientierte Architekturen eingebunden werden, zum Beispiel via REST oder SOAP. Der Service Manager ermöglicht auch die Einbindung von Cloud-Services, zum Beispiel um KI-Dienste in der IBM-Cloud zu nutzen, Dokumente mit Kundenakten in Salesforce zu verbinden, Dokumente aus Jive zu archivieren. Oder Messages in Twitter oder Facebook zu erstellen. Der Cine Service Manager basiert auf offenen Standards wie Apache Camel und Caraf. Vordefinierte ECM-Konnektoren und Dienste ermöglichen eine schnelle und einfache Implementierung, hauptsächlich durch Konfiguration statt Codieren. Der Zined Service Manager bietet auch Funktionen für eine unternehmensweite Nutzung. Umfangreiche Shell und Webinterfaces erleichtern den Administratoren die Arbeit. SSH-Verbindungen und Verschlüsselung schützen die Dokumente und Daten. Ein GMX-Monitoring ermöglicht, den Service Manager einfach in das Enterprise-Monitoring einzubinden, um Verfügbarkeit und Servicequalität sicherzustellen. Natürlich kann der Service Manager auch mit IBM eZim System Monitor überwacht werden. Ein Hot-Deployment der Hintergrunddienste reduziert die Ausfallzeit bei Upgrades. Der Zenit Service Manager bietet zahlreiche Vorteile. Enterprise Ready. Skalierbarkeit, Performance, Verschlüsselung, wie auch die Deployment- und Betriebstools prädestinieren eine unternehmensweite Nutzung. Die Einfachheit der Implementierung. Die Implementierung ist einfach und schnell, dank vorgefertigter Module und Konnektoren. Konfiguration statt Coding reduziert Aufwände und Fehlerquellen. Der Code selbst ist transparent und daher einfach zu warten. Die Dokumentation der Implementierung wird zudem automatisch erstellt. Eine bessere Unterstützung des Business Dank der einfachen Integration von Finet in Ihrer Anwendungslandschaft können Sie Import, Dateneingaben und Synchronisierung automatisieren und mehr Anwendungen Zugriff auf den wertvollen Content im finet system gewähren. Der Zined Service Manager unterstützt Sie somit in Ihrer digitalen Transformation. Und natürlich Kostenreduktion. Die einfache Implementierung und die Automatisierungsfunktionalitäten helfen, Kosten zu sparen, sowohl im Fachbereich als auch in der IT. Anwendungsentwicklung und Final-Administration können die Fachbereiche besser unterstützen und ihr eigenes Leben einfacher machen. Damit macht der Service Manager die Nutzung und den Betrieb ihrer Final-Plattform sorgenfreier. Ein quickstart package ermöglicht schnelle Ergebnisse. Es enthält die Softwarelizenzen sowie die Dienstleistungen für eine exemplarische Implementierung. Nach einer Analyse Ihrer Anwendungslandschaft und Integrationsanforderungen erfolgt ein exemplarisches Design für die vordringlichsten Anwendungsfälle. Anschließend erfolgen die Installation und Konfiguration der Software sowie die Schulung Ihrer Administratoren und Entwickler, sodass diese das weitere Deployment selbst vornehmen können. Natürlich unterstützen wir auf Wunsch auch im Betrieb der gesamten finet plattform auch als Managed Service. Also integrieren Sie Ihr Finet, aber auf smarte Art und Weise. Wenn Sie also erfahren möchten, wie diese Lösung in Ihrer finet umgebung implementiert werden kann, sprechen Sie uns einfach an. Gerne erstellen wir Ihnen einen passenden Lösungsvorschlag. Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Danke.